Ich bin Sebastian Specht von der Oligino, Oldenburger Energiegenossenschaft. Sie sind, wenn Sie zu diesem Vortrag sorgen wollen, sind Sie hier richtig. bei Photovoltaik, Strom dezentral erzeugen und einfach selbst nutzen. Der Abend hat sechs Teile. Das Nach Hause und zu sein, abgerechnet sind es noch fünf Teile. Wir fangen an mit dem Vortrag. Da sage ich vorher noch so ein paar Worte zu unserer Energiegenossenschaft und warum wir das Thema interessant finden. Dann kommt der Sönke und wird sich dem Thema im Detail widmen. Dann wird Gelegenheit sein, Fragen zu stellen. Also wollen wir das Forum auch öffnen. Denn wir können sicherlich nicht auf alles eingehen, deswegen bringen wir jetzt so ein paar Punkte vor und wir können dann noch im Gespräch darauf eingehen. Und danach wenn die Fragen abebben werden wir noch mal äh, ein paar Worte verlieren über die Photovoltaikanlage, die hier auf dem Dach ist, denn das ist ein historisches Unikum. Und wenn Sie da noch Interesse dran haben, würden wir uns sehr freuen, auch der Energierat. Und danach ist hier noch Gelegenheit zum wieder Gespräch. Jo, ich mal gucken. Hier drücke ja? Genau. Gut. Also, äh, ich bin der mit der Brille. Er ist der Punk von uns zwei. Ähm, ein paar Worte zu unserer Genossenschaft. Ähm, unser Leitsatz ist, äh, dass wir uns einer, der Erschaffung einer zukunftsfähigen Energiekultur widmen wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich hoffe, am Ende meines Teils verstehen Sie ein bisschen mehr, was wir damit meinen. Okay. <lacht> Unsere Arbeitsbereiche sind, wir errichten PV-Anlagen, wir liefern Bürger Ökostrom und Ökogas und wir engagieren uns in der Klimaschutzvernetzung. Denn unser Zugang zum Klimaschutz ist der Energiebereich. Wir bauen Photovoltaikanlagen. Da Das Foto habe ich Ihnen mitgebracht, das ist relativ frisch. Das ist auf dem Dach der Feuerwache in der Ivo kochstraße ähm, Während dem Bau, ich weiß nicht, ob das einen Arbeitsschutzkriterium gerechnet. Ähm, was ist das Besondere an unseren Photovoltaikanlagen? Funktionieren die in der Nacht? Nein, leider nicht. Äh, ist das aus handgewalztem Silizium vom Prenzlauer Berg? Nein, auch nicht. Ähm, unsere Photovoltaikanlagen sind finanziert von unseren Mitgliedern, also von ganz vielen Leuten. Ähm, wenn man so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann kann man damit verschiedene Sachen anstellen. Also, den Strom in verschiedenen Verwertungskontexten setzen. So, das eine ist das ganz klassische Modell der letzten 18, 19 Jahre, ist die Einspeisung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz. Das ist so eine Anlage hier gerade. Dann kann man auch in Mietshäusern die Menschen direkt mit dem Strom vom Dach beliefern. Mieterstrom nennt das. Das wird unser nächstes Projekt. Und dann gibt es noch andere. Sachen, die auch möglich sind, zum Beispiel Regionalstrom, da werden wir auch noch dahin kommen. Denn der Kontext ist, wir würden oder wir werden unsere Mitglieder mit dem Strom aus ihren Anlagen versorgen. Das ist das Ziel. Und um das im deutschen Energiemarkt hinzukriegen, muss man sich ein bisschen sortieren. Und deswegen haben wir sind wir mit ganz vielen anderen, fast 100 anderen Energiegenossenschaften im Verbund der Bürgerwerke organisiert, die für uns äh, die Stromversorgung und die Kundenbetreuung organisieren, die unseren Strom kaufen und wir hier vor Ort gestalten die Tarife und die Gewinne fließen zurück hier in unsere Genossenschaft und ermöglichen uns äh, Projekte zu machen. und da mittendrin sind unsere Mitglieder oder auch unsere Stromkunden als Energiebürger, Energiebürgerinnen. Das, was so langweilig klingt, ist, dann stehen echte Menschen dahinter und ich finde auch eine Menge sehr coole Leute. Links unten, das ist auf der letzten Generalversammlung, denn wir haben das durchgehend genossenschaftlich organisiert bei uns auf der Generalversammlung hier in Oldenburg hat jedes Mitglied eine Stimme. Wenn es darum geht, dem Vorstand äh, Vorgaben zu machen, was die Ausrichtung betrifft, über die Verwendung der Gewinne und so weiter. Und genauso haben wir die Bürgerwerke organisiert, da haben wir als Genossenschaft eine Stimme. Und ähm, das sind jetzt so ganz konkret unsere Produkte und eine glückliche Kundin, die Steffi. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist die Zertifizierung mit dem grünen Stromlabel, denn es das Ökostromlevel der Umweltverbände und das soll auch unsere Ausrichtung unterstreichen. Es gibt auch TÜV und sowas, aber das ist uns wichtig. Mhm. Der andere Punkt, in dem wir uns auch hier vor Ort engagieren, ist die, ist die Klimaschutzvernetzung. Wir sind Mitglied der Klimaallianz Oldenburg, in deren organisatorischen Rahmen auch dieser Vortrag hier stattfindet. Und wie schon gesagt, als Energiegenossenschaft ist unsere Sicht, auf den Klimaschutz aus der Perspektive des, der Energieversorgung. Gut. Was hält das alles zusammen, was wir hier machen? Ähm, erneuerbare Energie, da hat doch inzwischen kaum noch jemand was gegen. Das finden doch alle toll. Und wir alle wissen, Klimaschutz ist so wichtig. Gut. Warum äh, braucht man da noch Leitsätze? Ist das nicht alles selbst erklärend? Nein, wir finden nicht, denn unsere Mitglieder haben sich hinter einer ganz bestimmten Energiewende versammelt. Nämlich eine Energiewende, die konsequent ökologisch ausgerichtet ist. Biogas aus Massentierhaltung oder in Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmittelproduktion ist auch Biogas, aber es ist ökologisch, das ist die Frage. Unsere Unternehmen ist demokratisch organisiert durch die Vertretung oder durch die Wirtschaftsform einer, einer Genossenschaft, eine Person, eine Stimme, unabhängig von der finanziellen Beteiligung. Ähm, wir legen den Schwerpunkt auf unser lokales Handeln hier, auf eine Energiewende, die von den Städten ausgedacht ist, von den Regionen ausgedacht ist und nicht zentralen Bewegungen folgt und die letztlich auch die Solidarität zwischen den Menschen stärkt und sie nicht gegeneinander ausspielt. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten, das EEG wird 19 Jahre alt in diesem Jahr, ist das richtig? Das erneuerbare Energiengesetz. Ich habe hier mal eine Grafik von Völker Quaschning, wo wir die Kohlendioxidemissionen emissionen oder CO2-Äquivalente der Bundesrepublik sehen. Wir sehen diese dicke blaue Linie, das ist die Realität. Wir sehen diese rote Linie, das sind die Ziele der Bundesregierung, von denen wir langsam mitkriegen, dass sie sie nicht sehr ernst nimmt. In grün, Reduktionsfahrt für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, den können Sie vergessen, denn das sind die verpassten Chancen. Da hätten wir 2005 ein bisschen anders abbiegen müssen, schon, wenn Sie sich das da angucken. Und blau sehen Sie den Trend mal fortgesetzt bei den jetzigen Vorgängen in unserem Energiesystem und auch in der Gesamtklimabilanz. Das endet irgendwo, ich habe es hier nicht drauf, bei 2160 oder sowas beim jetzigen Tempo. Und produziert am Ende, wenn das alle auf der Welt machen, irgendwie 6 oder 8 Grad. Äh, mittlere Temperatur, und ähm, ja, gut. Normalerweise laufen diese Vorträge immer so, guck mal, das Klima ist alles so schlimm und wir sind jetzt die Lösung. Nee, <lacht> so leicht haben wir gemerkt, ist das nicht. Gucken Sie sich das nochmal an, die blaue Kurve. Es ging ja irgendwie ganz gut los in den frühen 90er Jahren. Ähm, ich komme aus Ostdeutschland, da sage ich mal, gern geschehen, dann das in den 90er Jahren beruht größtenteils darauf, dass die ehemalige DDR deindustrialisiert wurde. Ähm, dann waren wir ganz lange eigentlich ziemlich gut auf dem Pfad und dann auf einmal koppelte es sich ab. Zufällig zusammen mit dem Beginn des Erneuerbare- energien muss man da mal sagen. Aber irgendwie haben wir eine Menge Chancen verpasst. Und, ähm, und dennoch, die Schüler stehen auf den Straßen und demonstrieren. Wir haben auch noch radikalere Bewegungen, die sich da formieren und von denen wir in den Nachrichten hören können. Und wir reden immer noch vom Klimawandel als etwas, was sich halt ändert. So, Lebenswandel. Also so sprachlich finde ich Klimawandel noch in einem relativ zahmen Kontext. Das klingt nicht dramatisch, irgendwie. Dinge wandeln sich halt. Und in den letzten Jahren haben wir von dem Zustand der Energiewende ganz oft in Krisen wird dann geredet. Teuer und Zappelstrom, und ach, die Vögel werden geschreddert, und ähm, das sind so sprachliche Rahmen. Das ist mein Eindruck, wie das so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren war. Und ähm, vor ein paar Wochen habe ich mir überlegt, äh, dass ich das zumindest bei mir mal ändern will. Ich werde in Zukunft versuchen, nicht mehr vom Klimawandel zu reden, denn wir sind mittendrin und es ist keine, kein gesunder Wandel, sondern es ist eine Krise. Ich werde in Zukunft von Klimakrise reden und wenn ich was anderes sage, können Sie mich gerne daran erinnern. Und, ähm, und wir merken immer mehr, dass äh, das mit der Energiewende kein Selbstläufer ist und dass es uns vor allem nicht den Gesamtklimaschutz rettet. Deswegen muss man noch einen Schritt zurücktreten. Vor, ähm, und ich, vertrete die steile These, dass die Energiequelle das Energiesystem bestimmt. Sie haben noch die Bogen im Kopf, ich komme ja hier irgendwann wieder bei Photovoltaik raus. Ne? Ähm, wir haben etwas stark vereinfacht, irgendwie die konventionellen Energien, die auf Umwandlung beruhen, chemische Umwandlung, Verbrennung, Kohle, Gas oder auch ähm, Uran. Ähm, sie haben ein paar Eigenschaften an sich, die bleiben so, auch wenn wir mal kurz annehmen würden, sie wären nicht klimaschädlich. Es sind immer noch die Verbrennung, immer noch Emissionen, die ökologisch negative Konsequenzen haben. Bei den Verbrennungsmotoren wird das ja gerade mehr diskutiert, als es einem lieb sein kann. Ähm, sie sind erschöpflich, wir haben immer noch die Frage, das Zeug ist irgendwann alle. Und sie sind äh, inhärent zentralistisch organisiert. wir haben Bei uns hier ist ja eher quasi... Die Steinkohle bestimmt, ich glaube viel Braunkohlestrom haben wir hier wahrscheinlich nicht im Netz, in unserer Region. Und Steinkohle, wir haben vier exportierende Länder, sechs exportierende Länder und die kommt eh aus Australien, China, also wird um den halben Planeten gekarrt. Das kann nicht clever sein, das kann nicht klug sein. Und wir haben die erneuerbaren Energien, wo der Umwandlungsprozess emissionsarm abläuft. Die Energien sind bleibend und äh, sie sind dezentral verfügbar und passen deswegen eigentlich ziemlich gut zu dem Verbrauch, der auch inhärent dezentral ist. Und hier bemühe ich nochmal von Hermann Scheer, einem der mhm. Autoren des Erneuerbaren Energiengesetzes, ein Zitat aus seinem Buch, der energetische Imperativ. Alle lieben erneuerbare Energien natürlich. Und er sagt, der suggerierte Konsens über erneuerbare Energien lenkt davon ab, dass die eigentlichen Konflikte erst begonnen haben. Das hat er 2010 geschrieben, sein letztes Buch, was er publiziert hat, kurz vor seinem Tod. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hat sich relativ schnell dann auch entfaltet. Ich habe hier mal ein Diagramm. Vom jährlichen zu bzw. Rückbau an installierter Nettoleistung in der Photovoltaik in Deutschland. Und wir sehen hier einen Teil der Erfolgsgeschichte Energiewende. Und dann sehen Sie da 2012, 2013, 2014 das, was ich von mehreren Leuten schon gehört habe, das ist den Altmaier-Knick nennen, wo die, das EEG massiv umgestrickt, umgestrickt wurde und die PV-Branche hier <lacht> extrem zurückgefahren wurde und eine Menge Arbeitsplätze auch verloren gegangen sind. Und ähm, weil, genau, der Ausbau begrenzt wurde. Und ich habe hier ein Foto aus der zur englischen Zeitung von vor zwei Wochen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie von der Bewegung äh, Extinction Rebellion gehört haben und gelesen haben. Ähm, und dieses, äh, dieses Bild da hinten an der Wand wird dem Künstler Banksy zugeschrieben. Und der Text, der daneben ist, ist also ein Mädchen zu sehen, was ein Bäumchen pflanzt oder eine Bohne oder irgendwas. Ähm, und der Text daneben lautet, äh, an diesem Moment endet die Verzweiflung und die Taktik beginnt. Und das bezogen auf unser Thema heißt, ähm, ja, wollen wir nicht mehr Photovoltaik haben, Sünke? Guter Vorschlag. war auch das, ähm, ähm, was mich das erste Mal auf Ole hat bzw. auf MiPV hat in, in der Region ähm, aufmerksam werden lassen. Ähm, ich bin eigentlich Unternehmensberater äh, für Digitalstrategien und bin auch Geschäftsführer von einer Firma, die nachhaltiges und gemeinnütziges Unternehmertum unterstützt. Und das war damals die Initialzündung, dass ich quasi, weil ich die Technik an sich spannend fand und ähm, grundsätzlich mich mit Energieverbrauch und Verwendung immer mehr beschäftigt hatte, war das das Video, wo ich gesagt okay, ich melde mich da einfach mal, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Ne? Denn ähm, Nach meinem Wissen und ähm, dem, was ich recherchiert hatte, war eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt per se die, ähm, die Anlage nicht illegal zu verwenden. Ja, das ist nur, es gab zu diesem Zeitpunkt halt keine Urteile und warum die Sache gerade jetzt vor zwei, drei, vier Jahren besonders interessant geworden ist, da komme ich auch gleich noch drauf. Jedenfalls ist das dann die Initialzündung gewesen, dass ich gesagt okay, ich gehe mal zu, ähm, zu Legeno und ich habe irgendwie Bock, was zu machen und selber was auszuprobieren in diesem Bereich. Ähm, und die haben dann gesagt, pass auf, hier, das ist der aktuelle Stand, du kannst gerne loslegen. Und dann habe ich halt also losgelegt und habe Leute von Olegeno und, äh, und andere Interessenten zusammengesammelt und habe quasi im letzten Jahr die ersten zehn Anlagen in der Sammelbestellung gestellt und habe quasi die erste Anlage aufgebaut und war wahrscheinlich auch der erste in Oldenburg, der jemals eine Form der Anmeldung an die EWE geschickt hat. So, wie kam es grundsätzlich dazu? Dass überhaupt diese Technik interessant wird. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Ganzen. Damit ähm, ihr als, als Zuhörer, ein bisschen was mitnehmen könnt, habe ich ähm, das, was eigentlich wesentlich ist für den Betrieb. Also die Detailfragen gehen wir später in einer gerne noch in einer in Frage- und Antwort-Runde. Aber das, was man eigentlich so mitnehmen muss, wie die Technik funktioniert, warum es eigentlich jetzt sexy ist, sowas zu bauen, ähm, wie das Ganze ähm, äh, mit der Installation abläuft und im Endeffekt, was für Gedanken man sich eigentlich macht und warum das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, die ihm auch Spaß macht, ähm, das habe ich jetzt in diesen sechs. Bereichen einmal zusammengefasst. So, also wie geht's und warum jetzt? Das ist das, was die, die so erste Informationen schon haben, bestimmt schon kennen. Wie funktioniert die Anlage? Also wir haben im Endeffekt ein, ein Solarmodul oder eben zwei, was für Balkon oder die kleine Hausanlage eigentlich das Maximum ist, was betreibbar ist. Die produziert grundsätzlich gleichstrom deswegen braucht man einen Wechselrichter, um quasi dem Stromnetz und eben auch den Gerätschaften, die im Haus stehen, anpassen zu können, dass sie den Strom halt nutzen können. Dann hat man einen Hausanschluss und dahinter ist dann der Stromzähler, der dann eben zu viel Strom auch ins Netz abgibt. Grundsätzlich ist es so, und das war lange bevor es irgendwie PV gab, um das nicht zu sehr physikalisch werden zu lassen, der Strom sucht sich quasi, wie wir Menschen auch, den geringsten Weg des Widerstandes und er geht dahin, wo er am schnellsten verbraucht wird. Also das allererste, was passiert, ist, dass vor dem Zähler alles, was in irgendeiner Form an Gerätschaften da ist, sich den Strom hapst. Und erst wenn quasi da nichts mehr ist, was diesen Strom verbrauchen kann, dann drückt er quasi ähm, sich durch den Stromzähler ins Stromnetz. Was die, dann zu den Zählern komme ich gleich noch, was den Standard alten Drehzähler, den man kennt, sogar dazu bringt, wirklich rückwärts zu laufen. So, und warum ist dieses Thema eigentlich überhaupt erst aktuell geworden? Das hier und unten links, unten links äh, ist 2010, ganz rechts ist September 2015. Und das ist das quasi, nichts anderes quasi als ein, ein, ein Aktienindex für Solarmodule. Und wenn wir das hier sehen, das ist halt Euro pro Watt Peak, also man 1 Kilowatt Peak, das sind so ja, dreieinhalb Module. Ähm, oder die Standardanlage, die viele auf ihrem Haus installieren, weil sie auch noch ein paar Günstigungen hat, sind so 10 Kilowatt Peak, ne, wo so ein halbes Hausdach voll ist. Ähm, also 1 Kilowatt Peak, also wenn 1000 Watt quasi in der Optimalkonzentration produziert werden können kosteten zu diesem Zeitpunkt 2.000 Euro, ne? also 2 Euro pro Watt, 2.000 Euro pro Kilowatt. Das heißt, die Standardanlage kostet, wir sind nur bei den Modulpreisen, ne? da keine Installation, kein Wechselrichter und so, kostet es zu diesem Zeitpunkt rund 2.000 Euro, blaue Linie hier äh, in Deutschland. So, und dieser Preis ist halt massiv gesunken. Wir sehen, ne? September 2015 sind wir so knapp unter 60 Cent, das heißt, der Preis hat sich zu diesem Zeitpunkt schon mal gedrittelt. Und das Ganze ging nicht we ging genauso weiter. Also hier unten geht es vom Februar 2016 weiter bis zum Februar 2017. Sie der, der, ähm, stammen eigentlich von derselben Seite. Ich weiß nicht, warum Sie über die Jahre hinweg verschiedene Farben für den Scherz genommen haben. Ähm, diesmal ist es der Grüne, also von den, von den 60 Cent, wo wir vorhin hier roundabout endet haben, ist es dann alleine wieder in diesem Jahr auf rund 48 Cent gefallen. Ähm, und wenn wir jetzt noch weiter gehen, wir haben hier unten den März 2018, hier ist eine Lücke dazwischen, wo es, wo, wo es ähm, äh, im Endeffekt exakt den gleichen Trend gab. Und jetzt sind wir mittlerweile, das hier ist der März 2019, bei 27 Cent. Das heißt, exakt die gleichen Module kosten noch 10%, 15%, 17%, je nachdem nach Technik, poly Monokristallin Mon äh, Dünnschichtmodule, was es da so gibt. Ähm, noch 10, zwischen 10 und 20 Prozent dessen, was es halt 2010 gekostet hat. Also 85 Prozent Preisreduktion im Mittel in nur neun Jahren. Und ähm, in der Vergangenheit, also man überlegt, man braucht ja noch irgendwie Installation, Elektriker muss sich darum kümmern, Anschluss und so weiter, ähm, hätten sich halt mit den alten Preisen, ähm, wäre das Ganze niemals betriebswirtschaftlich darstellbar gewesen und war auch ökologisch noch fragwürdig. Und das hat sich halt massiv geändert und deswegen gab es dann halt entsprechend auch die ersten Hersteller, die kleinen Wechselrichter dafür gebaut haben, weil es eben diese Preisentwicklung halt gab. So parallel, der exakt der gleiche Zeitraum, den wir gerade bei den Solarmodulen gesehen haben, den habe ich hier mit dem Strompreis ähm, 2010 bis hier endet er jetzt 2017. So viel hat sich nicht getan, er pendelt sich am Ende da derzeit ein so um die 30 Cent. Exakt in der gleichen Zeit hat sich der Strompreis entsprechend im Mittel um 25 Prozent erhöht. Und das ist halt genau das der Effekt, weswegen es ähm, eigentlich nie günstiger und ein, ein interessanterer Zeitpunkt war, auch kleinere Strommengen eben vom Balkon oder vom Dach selbst zu nutzen. Was braucht man für die Standardanlage? Also wir brauchen ein bis zwei Module, da komme ich gleich noch darauf so zu sprechen, für wen eigentlich ein oder für wen zwei irgendwie interessant sind. Wir brauchen einen Wechselrichter, das hatten wir in der Grafik schon, der aus dem Gleichstrom der aus den Solarmodulen kommt, Wechselstrom macht. Wir brauchen eine Sonne. Mehr wäre besser. Auf absehbare Zeit lag es bei einer. Wir brauchen ein einziges äh, Stromkabel, was im Endeffekt das Ganze in die Hauswand äh, führt. Wir brauchen einen Balkon oder eben ein Dach. Hier unten rechts ist der meinige. Wir brauchen irgendeine Form von Installation. Meistens sind es Stahlhalterungen, mit denen man das an den Balkon anbringen kann oder mit denen man es quasi mit einer Neigung aufs Dach bringen kann. Dann gegebenenfalls, da kommen wir nochmal gleich ein bisschen zu, noch eine Steckvorrichtung, also wie kommt im Endeffekt der Strom aus der Anlage in das Hausnetz. Und optional, aber unbedingt zu empfehlen, weil es einfach verdammt viel Spaß macht, dabei zuzugucken, ein kleines Molotonmodul, modul was quasi zählt, was der Goldese ausspuckt. Und wenn man diese Sachen dann im Endeffekt verbaut, muss man sich noch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man die Module ausrichtet, das ist eine sehr komplexe Grafik, ich will, die soll eigentlich nur eine einzige Sache erläutern, ähm, es ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht direkt nach Süden geht. Also wir haben einmal hier den Neigungswinkel des Moduls, 0 Grad, das Modul liegt flach auf dem Boden, auf dem Dach, auf dem Balkon oder eben 90 Grad, das Modul ist quasi exakt gerade an einer Wand angebracht und hier unten sehen wir die Ausrichtung, das ist exakt nach Süden und je nachdem, ob man 10 Grad, 20 oder sonst wie Grad nach Osten abweicht, äh, ändern sich halt entsprechend, ändert sich halt entsprechend die Ausbeute. Und wie wir hier sehen, gibt es einen sehr, sehr großen Bereich, ne, also auch dieser, dieser dunkelrote Bereich noch, wo wir 95 Prozent der Ausbeute haben. Das heißt, selbst ne, wenn, man ein, wenn man mehr oder weniger gerade an den Balkons anbringt und selbst keine kleine Neigung irgendwie hinbekommt, ist man leicht noch in dem Bereich ähm, wo man bei fast jeder Richtung immer noch 70% des, der möglichen Erträge erwirtschaften kann. Also wichtig an dieser Grafik nur ist, man muss keine optimale, upsala, wenn man ein Rädchen dreht, dreht es schneller, man muss keine optimale ganz gerade Ausrichtung haben nach Süden, sondern eben auch hier oben, wie man sieht, und Zahlen haben wir nachher noch, wo ich meine eigenen Sachen mal so ein bisschen hochrechne, meine eine eigene Anlage liegt hier, also eigentlich weit ab dessen, was man als Optimum bezeichnet, ich kann nur so einen ganz kleinen Winkel irgendwie hinbekommen, von rund 15 Grad und meine äh, mein Balkon ist halt sehr stark nach Westen geneigt und mit den Zahlen, die gesagt Rechte bezeichnen. Genau, wenn man das Ganze dann entsprechend installiert hat, dann passiert genau das, dass hier ist das kleine Modul, was im Endeffekt zählt und in Echtzeit anzeigt, was, ähm, was an Strom produziert wird. Ganz kurz noch eben, dieses Modul hält die Daten nicht nur davor, sondern schickt sie quasi bei mir zu Hause über das WLAN und über Internet in einem Portal, wo man sich in Echtzeit alle Grafiken und alle Energiestatistiken angucken kann seit dem ersten Tag der Installation. Und so sieht dann halt so ein klassischer Tag aus. Ich habe einen speziellen Stromzähler, der quasi komplett den Tag über mir genau zeigt, wie viel Strom ich verbrauche. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, grundsätzlich sind im Haus drei Phasen und auf einer dieser Phasen ist halt die Anlage. Und das ist halt exakt dieser Verlauf, der zeigt, dass halt in diesem Bereich halt Strom produziert worden ist. Ähm, und das sind zwei Sachen, die einfach besonders interessant sind. Das eine ist, warum das, ähm, wenn man den ersten Strom produziert, warum das wirklich äh, ein Anfix ist. So, dieses Gefühl von Autarkie, das ist halt nicht unwesentlich, auch wenn wir eigentlich uns überhaupt keine Gedanken darum machen müssen. Also in Deutschland haben wir so ziemlich die stabilsten Stromnetze, die es halt gibt. Ähm, aber trotzdem ist irgendwo dieser Gedanke so, ne, das ist wie, keine Ahnung, die zehn Flaschen Whisky im Keller, wo man denkt, ich mal hart auf hart kommen dann habe ich noch ein bisschen was anderes. Ja, und beim Strom ist es irgendwie genauso. Ne? Wenn mal irgendwie der Stromausfall da ist, kann ich mein Handy noch laden, ob der Strom, ob dann irgendwie der macht noch funktioniert, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Autarkist, also ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere, <lacht> was ich eben schon sagte, was natürlich, wenn wir gleich die Investitionsrechnung so ein bisschen uns angucken, ein Trugschluss ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat einen Goldwesen zu Hause, weil selbst wenn man im Urlaub ist, kann man das Handy nehmen und kann halt sehen, wie die Anlage zu Hause den Strom produziert und dafür sorgt, dass keine einzige Kilowattstunde zu Hause entsprechend äh, aus dem Netz bezogen werden muss, was irgendwie auch ein gutes Gefühl mit sich bringt. Und wenn man den Strom nicht vollständig verbraucht, hatten wir gerade schon gesehen, dann drückt er ja quasi, dann drückt er ja quasi sich trotzdem durch den Stromzähler ins Netz. Ähm, zu, zu Regelungen und sowas kommen wir gleich noch so ein bisschen, aber dann ist es ja auch so, und bei mir ist die Eigenverbrauchsquote knapp 90 Prozent, bei mir landet also so gut wie nichts im Netz, aber selbst die 10 Prozent, die drücken den EWE-Strom raus, der immer zu einem Drittel aus Kohlestrom halt besteht und von daher auch gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen was davon abfließt. Genau, ähm, das ist eine Sache, die mittlerweile... Ähm, weitestgehend rechtlich indiskutabel ist, man muss die Dinge anmelden. Also wie ich schon geschrieben habe, meine Anlage ist bei der Bundesnetzagentur mittlerweile angemeldet, das ist relativ simpel zu machen. Es gibt seit einiger Zeit das Marktstammdatenregister, wo man sich selber entsprechend eintragen kann. Da gibt es auch eine kleine Hilfe zu. Das ist in der Regel in 30 Minuten gemacht und ist kostenfrei, damit die Bundesnetzagentur weiß, wie viele Anlagen, mit welcher Power in irgendeiner Art und Weise da sind. Und man muss die Anlage, auch das ist weitestgehend, juristisch ähm, unbestritten, weitestgehend. Also hier steht immer noch, das sind zum Teil Zitate von dieser Seite, das ist die, der Bundesverband für Solarenergie. Ähm, und diese deutsche äh, Gesellschaft für Sonnenenergie ähm, hat quasi so Leitfäden und auf dieser Seite immer einen aktuellen Stand, wie es jetzt quasi mit den Meldungen weitergeht. Warum? Es hat sich in den letzten zwei Wochen ziemlich viel geändert. Also zum einen gibt es ein Standardformular, was aber sehr komplex ist, was jeder Netzbetreiber, von denen gibt es 800 in Deutschland, das dort zu EWE-Netz. Wichtig, EWE-Netz ist nicht EWE-Vertrieb, also den Strom kauft man, wenn man einen Netzbetreiber, der für Netze zuständig ist und wir haben ja eine Stromvertriebsgesellschaft, die sich selber auch gerade, was dieses Thema angeht, auch nicht sonderlich grün sind, also es gibt auch viele ähm, Menschen, die gerne einen einfachen Zugang ähm, zu PV-Strom machen würden bei der EWE. Ähm, Genau, Netzbetreiber, also im Endeffekt muss man die Dinge eigentlich anmelden. Es ist bisher, und das ist das, was derzeit von vielen Netzbetreibern, weil sie das Thema halt eher als lästig empfinden, dazu genutzt wird. Also Wir haben also viele gesetzliche Rahmenbedingungen, die darauf nicht vorbereitet sind. Und derzeit machen viele und so Netzbetreiber, legen das diese Gestaltungsspielräume halt sehr stark nach ihren eigenen Interessen halt aus und weil das Thema eben so neu ist, es lohnt sich eigentlich eher seit fünf Jahren, gibt es eben auch noch so gut wie keine Urteile zu diesen Thema. Und deswegen behauptet man einfach mal, dass ein bestimmtes Stecker irgendwie sein muss und man die Anlage nicht direkt irgendwie abschalten muss und man behauptet ganz viele Dinge. Und viele dieser Dinge sind halt auch schon mittlerweile juristisch kassiert worden, was viele Netzbetreiber bundesweit trotzdem nicht davon abhält, sie weiter zu behaupten. Also unstrittig grundsätzlich ist, dass die Sache einer EWE gemeldet werden muss, aber auch wie gesagt, in dieser Geschichte, gerade eine neue gesetzliche Regelung, was ist eine Eigenanlage, das ist bisher nicht genau definiert und das wird sich alles jetzt in den nächsten Monaten ein bisschen zurechtruckeln. Im Endeffekt gibt es diverse Verfahren, die auch zu diesen Themen halt laufen. Grundsätzlich haben die Versorger keine -Karte, guten Karten mit ihren. Auslegung, was man derzeit so in den letzten Monaten halt beobachten konnte. Genau, also man muss diese beiden Sachen im Endeffekt anmelden. Ähm, grundsätzlich ist die Anmeldung bei Bundesnetzagentur kostenfrei, die Anmeldung beim Netzbetreiber grundsätzlich auch kostenfrei. Ähm, für den Zählertausch kann eine Gebühr verlangt werden. Warum? Der Zähler darf sich grundsätzlich nicht rückwärts drehen. Und das geht nicht grundsätzlich nur darum, dass das der Versorger doof findet, was ja auch sein gutes Recht ist. Er hat eine Stromleistung geliefert, also warum soll man den Zähler sich zurückdrehen lassen dürfen? Es hat auch noch diverse steuerliche Implikationen und das ist halt der Grund, weswegen der Versorger dann gerne auch mal den Zähler tauschen möchte und dafür kann halt eine Gebühr verlangen. Genau. Die, die ist total unterschiedlich. Es gibt zig Netzbetreiber in Deutschland, die quasi keine Gebühr verlangen. Es gibt einige, die eine Gebühr verlangen. Für die EWE liegen noch keine Daten vor. Wie gesagt, ich habe meine Anlage angemeldet. Direkt als sie errichtet worden ist mit entsprechenden Unterlagen, die damals zur Verfügung standen ähm, und habe darauf halt kein Feedback bekommen. Und dass man in den Weiten irgendwie versichert ist oder noch kein Feedback geben wollte, um keine Präzedenzfall zu schaffen, kann ich nicht sagen. Sind Leute von der EWE heute hier? Sind Leute von der EWE hier und möchten das ich sagen? dass überhaupt nicht schlimm. Wir haben einmal einen Kollegen da von der EWE. Okay. Äh, es so mich würde es mal interessieren, irgendwie, ob es intern vielleicht irgendwelche oder aus diesem Thema gibt. Gut. Genau, also ein bisschen Papierkram gibt es an dieser Sache, aber das ist halt auch genau das, wo es darum geht, deswegen auch Genossenschaft und Gemeinschaft ne, bei unseren Mitgliedern und den Leuten, die bei uns irgendwie den Strom beziehen die Lust darauf haben, äh, werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten bei dieser Sache unterstützen und grundsätzlich auch andere Energiegenossenschaften bundesweit sammeln zu dem Thema halt Daten, so dass man mit dieser Sache auf jeden Fall nicht alleine steht. Einzige Alternative, die man sonst noch hat, ist, man zieht zum Beispiel nach Bonn um. Die Bonn-Netz, das ist quasi die EWE-Netz, der Bonner Stadtwerke, äh, hat ein einziges Formular, was man in 15 Minuten ausfüllen kann. Und zum Beispiel solche Sachen, wie dass man ähm, auch die Anlage, wie sie meinen, auch installiert ist, auch fest anschließen kann, also keine Steckvorrichtung hat, sondern direkt quasi auf die Leitung legen kann, was man mir ja in Elektriker gemacht hat, was ich auch immer empfehlen würde. Ähm, wo die EW Netz bis heute durchaus kommuniziert, dass das verboten sei. Und was natürlich recht unwahrscheinlich ist, weil auch die Juristen einer bonn werden sicherlich keine Dinge durchdringen, die grundsätzlich verboten sind. Also, das sind genau diese, diese Regelungsgeschichten. Und ja. das ist auch das Formular damals gewesen, weil es einzige, das einzige Formular ist, was es zu dem Zeitpunkt gab, was ich mit den ganzen Unterlagen und den entsprechenden Normungen der PV-Anlage entsprechend bei der EWG-Netz äh, eingereicht hatte. Genau. Das ist so dass ich der Zielzustand. Das ist das, was, was, die, was die Anmeldung sehr, sehr, sehr einfach macht. und wo nach und nach auch der ein oder andere Versorger mittlerweile oder die einen oder anderen Stadtwerke entsprechend sagen, warum sollen wir die Sache besonders kompliziert machen, zumal, ja, wir kommen ja noch zu den Werten, was an Stromverbrauch oder Erzeugung damit da ist, ist eh nur einen sehr, ein sehr geringen, aber bedeutenden Anteil ähm, ähm, an der an der Versorgung, an der Haushaltsversorgung halt machen, weil, ähm, quasi ersetzen kann, nennen wir es mal so. Warum es bedeutend ist, vollkommen nicht gleich. Genau, ich habe es gerade eben kurz schon mal angesprochen, Zählertausch, das ist der klassische Zähler, der bei vielen hängt. Das ist einer der aktuellen Digitalzähler, die halt die EWE auch verbauen. Da gibt es hier dieses kleine, kleine Symbol, das ist das hier, das ist quasi die Rücklaufsperre, also das quasi, wenn Spannung von der anderen Seite kommt, dass der Zähler nicht rückwärts laufen kann. Und das ist das, was ich hier gerade einsetze, also ein Zähler von Discovery, der sehr, sehr viele Daten irgendwie mir gibt, weil ich das Thema interessant fand und mich auch interessiert hat funktioniert eigentlich so ein Kühlschrank und wie viel Strom verbraucht er eigentlich und wie oft springt er an und deswegen habe ich halt quasi diesen Zähler, der aber nicht vorgeschrieben ist, der quasi nichts anderes ist als die Spielerei, wenn man so ein bisschen in dem Thema halt auch lernen möchte und so weiter, ich zahle für den auch 5 Euro pro Monat und das ähm, rechnet sich sowas nicht, das ist halt eher eine Sache, um Informationen zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Strom und wie sieht eigentlich so das, eigene, ja, das eigene, eigene Lastprofil am Ende halt aus. Genau. Ähm, die Zähler sind, wenn man sich so ein bisschen tiefer beschäftigt, eigentlich auch unumgänglich. Es ist immer das ist immer Thema Datenschutz, das man auch sehr wichtig nehmen sollte. Aber de facto ist es halt so, dass ein, ein Versorger, also weder die EWE-Netz, noch die EWE, noch irgendein anderer Versorger in Deutschland, eigentlich wirklich weiß, wer gerade den Strom verbraucht. Und gerade so dieses, also im Endeffekt geht es ja viel darum, wir haben das Thema schon gehört, ne, die immer wieder von Gegnern der Energiewende auch wir nutzen Begriffe wie Zappelstrom, und was machen wir, kein Strom da ist und so weiter. Und ich glaube ganz fest daran, dass es eine unglaubliche Macht da drin steckt, dass man einfach den Strom ähm, so bepreist, wie sich quasi gerade ein Marktpreis bildet. Und dann wird man eben merken, wenn man ähm, am Sonntag der Strom halt, am sonnigen Sonntag der Strom halt umsonst ist, dann wird man halt seine, seine Waschmaschine eher mal von Montag auf Sonntag vorziehen oder wird ein paar Sachen sammeln, um eben genau den Strom dann, zu verbrauchen, wenn halt viel zu viel da ist. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und deswegen wird es wahrscheinlich um auch solche technologischen Gerätschaften mittelfristig nicht drum gehen, um eben den Strom eben dann zu nutzen und günstig nutzen zu können, ähm, wenn er eben quasi umsonst ist, diese Zeiten gibt es immer wieder, und ihn eben hochpreisig zu machen, ähm, wenn, er, wenn er quasi knapp ist. Und dann reguliert man Eben nicht nur, wie quasi die Produktion ist, sondern man kann auch sehr gut regulieren, wie hinten raus eigentlich der Verbrauch halt aus. Genau, so, wie so ein bisschen was zu den Zählern. Wie gesagt, Zählertausch ist eine Sache, ähm, die der Versorger dann halt initiieren kann. Wenn man seine Anlage angemeldet hat, Wenn er sagt okay, die Anlage ist so, dass sie laufen könnte, ich möchte den Zählertausch und dann müssen wir noch eine Gebühr zahlen. Viele machen es umsonst, wie gesagt, EWE gibt es keine Taten zu, man soll zahlen und vielleicht mal ein dafür oder so. Genau, dann noch so ein Punkt, warum ist eigentlich jetzt so ein ganz toller Zeitpunkt? Das sind wirklich die Oldenburger Zahlen, wie teilt sich eigentlich der Ertrag das Jahr über auf? So, und ähm, wir sehen halt, ne, der, die heißen Monate, in denen man quasi viel Strom produziert, die gehen jetzt erst los. Ne, von April bis September wird in Oldenburg zumindest eine Optimalausrichtung über 70 Prozent des, Pro, des, des, des Ertrages produziert. Also ne, nie war mehr. Nie mehr Chance als, als jetzt, Billige preise plus optimale Stromproduktion. So ein bisschen was zu dem äh, rechnet sich das Ganze eigentlich. So, und äh, im Endeffekt, das kann man schon mal vorab irgendwie sagen, äh, also reich werden tut man damit ganz sicher nicht. Das sind jetzt die exakt realen Zahlen von mir. Hier links sind äh, von GM Energy, das war der, wo wir auch unsere Sammelbestellung gemacht hatten, so ein paar Standard-Z-Angebote mit einem Modul und einem Wechselrichter und einem kleinen Monitoring-Modul für A55. Das hier ist exakt das, was ich habe. Und die Preise sind von letzter Woche. Und damit man es auch mal sieht, also ich habe für diese Anlage noch 685 Euro bezahlt, die jetzt bei 605 steht. Und das war dann irgendwie im August letzten Jahres. Da sieht man auch, was ich, ne? diese Preissenkung der Module hat sich auch hier bei diesen set angeboten schon mit dabei durchgeschlagen und gleichzeitig werden immer mehr dieser Wechselrichter produziert, das kennen wir auch mit zunehmender Stückzahl, nehmen die Grenzkosten halt ab, sodass die auch mittlerweile günstig produzieren und gleichzeitig steigt die Qualität immer mehr. Ähm, also ist mittlerweile Standard, dass die Module irgendwie 20 Jahre Leistungsgarantie bekommen, also nach 20 Jahren immer noch mindestens 70 oder je nachdem 80 oder sogar 90 Prozent Energie äh, erzeugen sollen. Ähm, und der Wechselrichter, den ich verwende, der hat auch 25 Jahre Garantie. Ähm, also gleichzeitig kriegt man mittlerweile da wirklich durchaus ausentwickelte Technik, die gut funktioniert. Also meine Anlage zu dem Zeitpunkt noch hat insgesamt 738 Euro gekostet, auch inklusive der Gestänge, um das Ganze dann an den Balkon anzubringen. Und äh, ich habe noch 60 Euro von der gegeben. Ne? Auch das ist eine Sache, die immer wieder irgendwo steht, dass man eigentlich einen braucht. Ähm, real ist das nicht der Fall. Mit den aktuellen Normen kann man das Ding selbst anschließen. Es gibt eigentlich wenig Gründe, an der Hausverteilung rumzufummeln ohne den Elektronen. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich grundsätzlich auch ihren ein bin und weitestgehend talentfrei in diesem Bereich. Aber gerade uns, besonders wenn man Schraub, noch Schraubsicherungen hat, ist es auf jeden Fall nicht nur empfohlen, sondern wirklich dazu geraten, weil da wirklich mal eine Sicherung ausgetauscht werden sollte und die Phase, auf der quasi die Anlage ist, eigentlich die Sicherung, die am leichtesten rausspringen, bekommen sollte. Also ruhig ein Elektriker holen ist schade sowieso nicht, wenn man lange Zeit nicht an der Hausverteilung macht, dass der mal drauf guckt, ähm, wie es um die Technik so ist. Also, wir haben hier grundsätzlich ne, 738 Euro für die Anlage, also irgendwie Supporte der Gestänge und so weiter, 60 Euro für den Elektriker. Ich habe real bisher 140 Kilowattstunden äh, produziert seitdem. Ähm, das ist aus zwei Gründen ein bisschen wenig. Das eine ist, wir haben ja gerade gesehen, dass ich bisher die schlechteste Zeit gehabt, Jetzt die zweite Sache ist, dass bei uns äh, am Dach einige Sachen saniert werden musste, dass ich über einen nicht unerheblichen Zeitraum in den letzten zwölf Wochen nur einmal nutzen konnte. Deswegen wäre es normalerweise noch ein bisschen, bisschen höher. Äh, man kann, ich habe die Rechnung jetzt rund 30 Cent genommen. Wichtig ist ja, dass wenn man so eine Ertragsbetrachtung macht, dass man ja eigentlich jetzt das Geld ausgibt und zumindest in den kommenden 30 Jahren, das kann man mit der wenn man sich so ein bisschen eib beschäftigt, ablesen. Zumindest die Strompreise noch leicht steigen werden, wenn, während sie so nach, jetzt in drei, vier Jahren wahrscheinlich gedeckt sind, so gebaut. Alles in ferner Zukunft, man weiß auch nicht, wie die nochmal Gesetze angepasst werden. Ähm, aber deswegen habe ich hier 30 Cent genommen, um die Sache einfach zu machen. Und schätzungsweise, wenn mit der Normalverteilung die Welt haben, produziere ich in zwölf Monaten nach 15 Kilowattstunden Strom, was in etwa 94,50 Euro entspricht. Ich habe einen Eigenverbrauch von 88 Prozent, das heißt 12 Prozent meines Stroms schenke ich frisch zum Verkauf derzeit der also der netz muss man auch wieder sagen. Das heißt, 83,16 Euro pro Jahr spart, das heißt, ich habe eine Amortisationszeit von rund neun Jahren. Wir sehen, gleich, ähm, wenn man damit nicht, zumal auch die Anlage wieder neun Jahre halten muss und man muss ja irgendwie auch vielleicht das, das Ding mal putzen und man hat ja auch Zeit reingesteckt und so weiter, um das Ganze an den Start zu bringen. Ähm, jetzt muss man auch noch sehen, dass natürlich meine Ausrichtung alles als optimal ist, das heißt grundsätzlich amortisiert sich so eine Anlage zwischen sechs und 5 zehn Jahren und wer so ein bisschen Geld irgendwie gespart hat auf Sparbüchern, Bauchverträgen oder sonst wo, der weiß auch, dass es derzeit da nicht mal die Inflationswahl gibt. Und von daher sind die Autoritätskosten für Leute, die ein bisschen was gespart haben, natürlich aber auch relativ gering. Von daher muss man da wahrscheinlich auch gar keine große Rendite erwarten. Also, das ist grundsätzlich eine Rentabilitätsberechnung. Wirklich hier für Oldenburg. Je südlicher man kommt, also wenn man in Freiburg wohnt, dann ist so ein Ding auch schon mal nach viereinhalb Jahren irgendwie. Durchfinanziert. Genau, noch eine, ein Punkt zu diesem Thema. Ähm, äh, welche Größe brauche ich eigentlich? Also, de facto sind in unserem Haushalt, unser Haushalt besteht eigentlich so mehr wie weniger jetzt ein Sonderfall aus zwei Wohnungen, obwohl es ein Mehrfamilienhaus ist. Und das heißt, es gibt halt auch zwei Kühlschränke. In dem Haushalt stehen insgesamt fünf Router, ähm, also zwei Freifunk Router und zwei normale für die beiden unterschiedlichen Haushalte. Das heißt, man hat so ein bisschen, also auch wenn da, ähm, auch wenn so Standardverbraucher mit elektrischen Steckdosen abgeschaltet werden. Man hat so ein bisschen mehr Grundlast als normal, ne? mit zwei Kühlschränken und halt entsprechend fünf Routern, ähm, dass bei uns zwei Module wirklich schon okay sind. Man braucht aber mindestens drei Personen im Haushalt, damit zwei Module okay sind. Ne? Also alles unter drei Personen ist halt eher ein Modul ratsam, weil wir haben das, ne? wir kennen ja die Sonnenkurve und wir kennen ja diesen Peak, der es so so die Mittagszeit gibt, um diesen Strom halt wirklich verbrauchen zu können. Ähm, ähm, braucht man halt äh, ja, eine gewisse Anzahl an, an Verbrauchern halt im Haus und bei zwei wird das dann mit zwei Modulen ähm, so, dass man vielleicht nur noch 50 oder 60 Prozent irgendwie selbst nutzen kann und dann ne, wird diese Rechnung, wenn da nur noch 50 oder 60 Prozent steht, ähm, entsprechend schlechter. Also so ein bisschen so als, als ganz grobe. Richtweise hängt natürlich von ganz, ganz vielen Sachen ab. Ja, Wer zum Beispiel duscht oder also im Endeffekt Wasser auch mit Strom aufheizt, bei dem kann das schon ganz anders aussehen. Bei uns ist das halt hier ganz zentral. Ja. Genau. Das sind dann so grundsätzlich spannende Fragen, die einem dann irgendwann durch den Kopf gehen. Also wie viel mehr produziert meine Anlage, wenn ich sie frisch gereinigt habe? Das sind so Sachen, die man irgendwann macht, weil er so ein bisschen Dreck sich ablagert. Welches Programm ist Ist Auch nicht irrelevant. Wer ein recht aktuelles Modell hat, A+++, dem wird auffallen, dass in dem Optimalprogramm, also optimal heißt ja, man hat ja eine gewisse Dauer, die das ganze Ding läuft, man hat eine optimale Wassertemperatur und grundsätzlich wirkt ja Wasser und Einweichen auch länger, je länger das Programm dauert und da kann man mehrere Graphen übereinander legen und das ist ziemlich genau das, was derzeit die A++++ Spülmaschinen irgendwie machen und dann dauert so ein Spülprogramm drei Stunden und dieses Drei-Stunden-Programm ist quasi die Verbindung zwischen Waschwirkung, Einsatz von Chemikalien plus Wärme und Strom, ziemlich das Optimum. Und so eine aktuelle Spülmaschine ist dann halt, ne, die man auch sagen kann, okay, ich starte mal in zwei Stunden, weil man das, das Handy weiß ja, wie lange und wann heute die Sonne scheint, ist optimal, um natürlich diesen Mittagspeak, ähm, den Strom dann produzierend abzusaugen. Und das ist halt auch bei uns, auch wenn sich die Freunde nicht immer daran hält, mittlerweile irgendwie die Vorgabe, sie ist ein Publikum, ähm, auch die Vorgabe, dass sie ähm, bitte dann auch den... Die Anlage an entsprechend probieren soll, dass der Strom entsprechend abgesaugt werden kann. Genau, wann lade ich bestimmte Akkus? Wie kann ich den Strom optimal für die Waschmaschine nutzen? Weil bei der Waschmaschine natürlich diese Hitzepeaks noch viel höher sind und ich natürlich keine schöne Kurve irgendwie habe. Eine der spannendsten Fragen finde ich eigentlich auch diese, diese hier. Kann man Strom benutzen, um Heizwasser zu erwärmen? Also, wenn man überlegt, in Mehrfamilienhäusern, ne, da stehen immer diese, Gaszentral, nicht überall, aber in diese Gaszentralheizung. Und wir haben laufend die Situation, dass wenn zu viel Wind ist oder ein Große PV-Anlagen hat, muss man das sogar einbauen, dass die EW Netz sagen kann, Achtung, ist es ist zu viel Strom, ich regle diese Anlage jetzt runter. Also ein bisschen dauernd jetzt schon. Und wir müssen ja eh, um den Anteil weiter zu erhöhen, quasi den Ausbau massiv erhöhen, um einfach grundsätzlich mehr Kapazitäten aufzubauen. Es ist jetzt schon so, dass immer wieder Strom verfällt, indem man Anlagen abschaltet. Über die Welt geht kann man sage so eine, so eine Vergütung dafür. Und... Ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wieso es sind nicht ganz, es gibt einige Heizungsanlagen, die können das jetzt, aber alleine wenn man die Heizungsanlagen, den ganz klassischen wieder, den ich noch im Physikunterricht hatte, ähm, ausstattet, dann kann man diesen Strom halt nutzen, um halt die großen Wasserboiler, die Temperaturen halt ansprechend anzuheben. Und da die ja ganz gut isoliert sind, hält sich das auch nur mit ganz wenigem Gradverlust über Nacht und wenn man morgens dann die Duschen benutzt wird halt viel weniger Gas gebraucht in so mehr Mehrfamilienhäusern. Und das sind alles so Sachen, wo man sich halt fragt, was man mit diesem Strom eigentlich alles machen kann. Was mache ich mit Strom, der nichts kostet? Weil ja im Endeffekt eigentlich unsere ganze Wirtschaftskraft, die sich von dem Beginn der industriellen Revolution bis jetzt entwickelt hat, ist ja nichts anderes als Energietransformation auf eine gewisse Art und Weise. Und also Egal, was wir tragen, was wir anfassen, wie wir uns bewegen, es ist immer Energietransformation. Und dieser Gedanke, dass ich jetzt halt irgendwie so eine kleine Anlage da habe und ich habe halt Strom, der... Ne, die zusätzliche Kilowattstunde kostet mir natürlich schon was, weil ich die Anlage gekauft habe. Die zusätzliche Kilowattstunde kostet mich nichts, dann fängt, dann fängt man halt irgendwie an, halt auch in den Ideen zu entwickeln und das sind halt ganz spannende Gedanken, die halt irgendwie, irgendwie kommen. Genau, ähm, wir haben noch einmal kurz ein kleines Video von einem, ähm, von einem Kollegen hier, auch von Uli Jeno, der auch eine Mini-PV-Anlage mit einem Modul halt hat. Unser Balkonmodul ist nicht am Balkon, sondern auf dem Dach, wie man hier sieht diese 300 Watt Anlage ist bei uns auf dem Dach, weil das einfach die beste Möglichkeit ist, Sonne einzufangen. Und dank Reinhard Föhringer haben wir das völlig unproblematisch in zwei Stunden oben auf dem Dach angebracht. War ein bisschen eine Kraxelei, aber hat sich total gelohnt, denn wir haben in 20 Tagen jetzt schon 36 Kilowattstunden produziert. Und das finde ich sagen ist schon ein tolles Gefühl, wenn wir selber als Stromproduzenten auf Tauchen auf einmal auf einem riesigen Markt und mir zumindest verhilft es zu einem total guten Gefühl, dass ich am Ende des Tages sagen kann: Ja, und heute wieder, keine Ahnung, 0,9 Kilowattstunden produziert oder 1,7 Kilowattstunden produziert. Für mich ist das ein total gutes Gefühl. Wir brauchen im Jahr ungefähr 2600 Kilowattstunden, 2700 Kilowattstunden in diesem Haus. Das ist schon nicht so viel, aber trotzdem ist das für unser Bewusstsein, gerade für die vier Kinder nochmal eine gute Gelegenheit zu sagen, ach komm, wir haben jetzt hier an dem Tag meinetwegen eine Kilowattstunde produziert und die haben wir eben selber produziert. Und ich glaube, das ist auch für Kinder, die nachwachsen, die in diese Welt hineinwachsen, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass sie eben auch als Stromproduzenten auf diesem riesigen, völlig unübersichtlichen Markt auftauchen. Also insofern, haut rein, kauft euch auch so eine Mini-PV-Anlage, denn die 430 Euro sind, wie ich finde, eine ähm, zu bewältigende Summe. Sehr schön, wir haben auch gerade schon gesehen, also auch bei, auch bei ähm, dem bartel ist das so, ähm, er kannte im Zweifel die neuen Preise noch nicht. Ähm, mittlerweile kostet die 430 Anlage wahrscheinlich nur noch, komm jetzt hier 380, also auch da hat es was getan. Gut, also was haben, wir, was haben wir uns heute hier angesehen oder was ist das, was ich so ein bisschen mitgeben wollte? Also, wie geht es und warum jetzt? Ähm, das Warum jetzt, ne? die Modulpreise sind auf einem historisch niedrigen Niveau. Ähm, man weiß natürlich nie, wie sich sowas entwickelt, aber die Grenzkosten sind langsam erreicht. Ähm, es liegt auch daran, dass China massive Überkapazitäten hat und deshalb derzeit den Markt damit flutet also viel mehr Platz nach unten, ist da auf absehbare Zeit nicht, auch weil Rohstoffe nach wie vor ähm, dafür ja auch entsprechend gewonnen werden müssen, jetzt mittlerweile einen wesentlichen Anteil halt an den Modulen halt machen. Ähm, wie geht's haben wir auch gesehen, ne? also entsprechend wir vorne die Anlage, das Modul, wir haben Wechselrichter hinten dran ähm, und klemmen die, Anlage auf eine, äh, klemmen die Anlage dann entsprechend auf, äh, an den Hausanschluss an und ab diesem Zeitpunkt wird der produzierte Strom erstmal innerhalb des Haushaltes verbraucht. Welche Bauteile brauche ich? Also, man braucht irgendwie so ein bisschen was Gestänge, um das Ganze auch irgendwie noch montieren zu können. Man braucht den Wechselrichter auf der Rückseite und ganz wichtig, ähm, das Monitoring, wie gesagt, ist nur nice to have, aber es ist halt schön irgendwie zu sehen, was und wie viel produziert worden ist. Ähm, warum ist das irgendwie ein ganz schönes, ähm, ganz schönes Gefühl? Also, die ähm, Bart hat da ja gleich einen völlig neuen Aspekt mit reingebracht, dass man irgendwie ne, auch einer nachfolgenden Generation, was nachhaltig angeht, natürlich das völlig anders zeigen kann, wenn man zeigen kann, okay, wir haben jetzt unseren ersten eigenen Strom produziert. Ähm, dazu kommt das, was ich schon vorhin sagte, so ein bisschen dieser diese Autarkie-Gedanke ähm, und auch so ein bisschen, dass das, was gerade die Leute, die, da betreibt sich jemand irgendwie so eine 10-Kilowatt-Anlage oder so, eine größere, irgendjemand? Fünf, Fünf oder so, das ist dann schon so, wenn man dann sieht, was sie produziert, dass man denkt, ah, der gold sitzt auf meinem Nasen, ja, ja. Ähm, was natürlich von der Geldmenge her bei der, der Balkonanlage doch trotzdem unwirtschaubar ist. Genau, wir haben gesehen, ähm, Anmeldung und Zähler, also im Endeffekt, man muss ein bisschen Papierkram machen. Ähm, ich, äh, ich hoffe natürlich, ähm, ne, wie gesagt, bei der EW gibt es auch viele Freunde irgendwie dieses Ganzen und ich hoffe, dass die EWE sich da irgendwie auch ein Herz nimmt, irgendwie jetzt in den kommenden Monaten diese ganze, Dinge, diese ganze Sache auch ein wenig, ein wenig im Sinne aller zu vereinfachen. Ähm, wir haben gesehen, dass der Zähler gegebenenfalls getauscht werden muss, weil er sonst rückwärts war. Auf dieses Problem erledigt sich früher, später eh, ich glaube, Weiß jemand, wann die Smart Meter irgendwie installiert werden müssen? In zwei Jahren oder drei Jahren? Also irgendwann müssen die, glaube ich, eh getauscht werden. Genau, und wir haben so ein bisschen gesehen, ne, wie nutzt man eigentlich den eigenen Strom optimal, ne, wenn man hat im Endeffekt eine Kurve über die Mittagszeit, ähm, welche Gerätschaften kann man da einsetzen, um äh, einen höchstmöglich hohen Eigenverbraucher halt zu haben, weil das ist das, was sich wirklich rechnet und das ist auch wirklich das, ähm, was das Netz ja auch entlastet. Und das ist wirklich dann auch der Strom, der wirklich direkt eben eingespart wird und nicht woanders produziert werden muss. Genau. Soweit erstmal als Übersicht. Und dann ist halt die Frage, ähm, ähm, gibt es zu diesem Thema, also wir werden jetzt eine kleine offene Fragerunde machen, gibt es zum Thema konkrete Fragen, ähm, die wir jetzt hier beantworten können. Also das hier ist nochmal die Anlage von mir auf dem Balkon. Ähm, man kann so ein bisschen abschätzen, wo ich wohne. Und das hier ist quasi aus diesem, aus diesem äh, Smart Meter, also aus diesem, nennen wir es mal hightech äh, äh, High äh, Zähler neuster bauart Das ist mein Lastprofil. Ne? Das heißt, man sieht schon sehr deutlich, dass ich durch bestimmte Geschichten, wie die Nutzung der Waschmaschine und ähm, auch die Nutzung des, Geschirr des Geschirrspülers, obwohl äh, wir beide berufstätig sind, ähm, einen Großteil des Stromverbrauchs. Halt in der Zeit, ne? meine Ausrichtung ist so, dass ich, nach Westen den Strom später kriege eher. Also, ich habe die größte den, den Peak so um 14 Uhr roundabout, nicht um 12 Uhr, weil ich eher im Westen bin. Ähm, dass ich schon auch äh, mittlerweile ähm, den Stromverbrauch ganz simpel mit Waschmaschine und Geschirrspüler ähm, ähm, und auch mittlerweile Elektroauto dann halt ähm, in diesen Bereich schieben konnte. So. Und das dann sind so Sachen, die macht man dann so ein bisschen automatisch, weil ne, der Geschirrspüler insbesondere, der hat keine so besonders hohen Peaks lange, eben äh, läuft äh, zumindest was Stromkosten betrifft, wenn man das Ganze richtig teilt. Genau, also gibt es konkret jetzt hier in der großen Runde, wir sind natürlich auch alle gleich irgendwie die auch da und so konkrete Fragen oder Ja, danke. Also, um das hier nochmal den Sack zuzubinden: ähm, Wir ja, haben das was? bisher so ein bisschen verfolgt, dieses Thema, können das auch gerne weitermachen, aber wir sind. Genossenschaft, ich weiß nicht, ob Sie einen der Gründungsprinzipien einer Genossenschaft äh, kennen, das ist ein Zitat von Raiffeisen, der sagte irgendwie, jetzt habe ich einen Blackout, <lacht> nicht im Stromnetz, sondern im Kopf, ähm, genau, was einer, nicht, ach, genau. Ja, was einer nicht vermag, vermögen viele. Ähm, also wir meinen, es gibt viele Fragen, auch im Detail, und äh, man muss sich da tatsächlich auch gegenseitig helfen und sich gegenseitig weiterbringen. Was wir hier in den Raum stellen möchten, ist, dass wir das tatsächlich auch in Zukunft ernster verfolgen können und eine AG gründen. Aber AG steht bei uns das A für Arbeit. Das heißt, wir sind gern der Rahmen, aber die Leute, die arbeiten, müssen sich dahin doch finden. Sie möchte ich also hier diese Idee anregen, sich uns Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen, wenn Sie tatsächlich auch bereit sind, in den nächsten Monaten ein bisschen Zeit zu investieren. Und was man organisieren könnte, wäre quasi nochmal so eine Sammelbestellung zu machen. Man könnte gucken, findet man lokale Vertriebspartner dafür, findet man äh, Elektriker, die bereit sind, das Thema zu unterstützen. Ähm, und perspektivisch kann man sich auch so, ich habe hier mal die Kraftwerksumgebung von Oldenburg hier mal. So, da sehen Sie irgendwie Gas da bei Bremen, Sie sehen hier ja, ist auch nicht weit hier links, ne? genau. und viel Kohle ringsrum. Wie wäre es, wenn man da mal so ein schönes Oldenburger Ninja-Photovoltaik-Kraftwerk dazwischen setzt? Also ich habe Kontakte zu IT-Leuten, man kann ja auch überlegen, ob man quasi ein gemeinsames Monitoring aufbaut und die Informationen aggregiert und guck mal, hier, sind alles kleine PV-Module, aber insgesamt hat das in Oldenburg 200 Stück, 400 Stück und die produzieren das und das. Wer eine coole Idee, um herauszufinden, dass es so ganz individual ist, individualistisch ist. Auch, was uns sehr wichtig ist als Genossenschaft, ein Gemeinschaftsaspekt. Vielen Dank soweit. Ähm, Ingo Harms, du bist inzwischen gekommen. Magst du mal nach vorne kommen? Und Martin, magst du auch nach vorne? Auf diesem Dach hier, ich glaube, da. Da, da. da ist eine Photovoltaikanlage. Und wenn man die sieht, ich habe die das erste Mal wahrgenommen, da kam ich gerade von der Feuerwache, wo wir 180 Module verbaut haben. Und dann kam ich da hin habe diese acht Module gesehen und dachte, oh süß. Ähm, aber in dieser Artanlage ist auch was Besonderes und die ist auch, nachts produziert ja auch kein Strom, aber ich würde sagen, es ist die erste Bürgersolaranlage von Oldenburg. Kann man das so sagen? <lacht> Ja und nein. Wenn man glaubt, dass eine Bürgersolaranlage von Bürgern finanziert wird, der Strom von diesen Bürgern eingespeist wird und anschließend irgendwie gewartet wird, bis das Geld wieder drin ist im Säcke, dann ist es keine Bürgersolaranlage, sondern es ist eine Anlage auf Spendenbasis. Die Leute, die Anlage finanziert haben, haben Geld gegeben, damit überhaupt eine Anlage läuft. Und dass sie im, sozusagen auf der zweiten Ebene, sollte diese Anlage, da sie ja sich nicht amortisieren muss, das Geld, was sie erwirtschaftet, in sich selber hinein investieren. Sie sollte also wachsen. Weswegen wir diese schöne Anlage genannt haben, den Solarbrüter, in Anklänge an die Atomwirtschaft, die den schnellen Brüter sich ausgedacht hat, um äh, Kraftwerke zu bauen, die sozusagen ihren eigenen Brennstoff mal wieder neu erzeugen. Was wir machen wollten, war, aus einer kleinen Anlage, die für ungefähr damals 7.000, 8.000 finanziert worden ist, ähm, eine immer sich selbst sozusagen vergrößernde, eine wachsende Anlage zu machen und zu beweisen, dass, also sichtbar zu beweisen, dass in dass die Anlage mal größer wird und dass man sozusagen mitschauen kann, als äh, Bürger, der, der auf die, dieses Dach schaut, sehen, wie die Anlage wächst, ohne dass man wieder neues Geld in die Hand nehmen muss. Aber? Aber genau wie der schnelle Neutronenbolter gefloppt ist, äh, floppte auch äh, die Anlage auf diesem Dach, aber aus einem anderen Grund, also nicht, weil die Technik etwa nicht tauchte äh, und weil man diese Kraftwerke, diese schnellen Brüder wieder dicht machen musste, sondern weil, ähm, und davon kann Martin ja auch ein Lied singen, äh, weil der Statiker sagte, hier nicht mehr, auf diesem Dach kommt äh, keine Erweiterung in Frage, die Statik würde es nicht hergeben, das heißt, wir hätten also eine neue Anlage ansparen müssen ähm, und die eben mit einem Wechselrichter ausstatten müssen und das wäre alles vor, ich spreche von einer Zeit vor fünf Jahren, zu teuer geworden. Das war eigentlich drin. Deswegen brütet zwar diese Anlage, aber sie brütet auch ein Konto. Ja? Und wir warten halt darauf, dass wir mit dem Geld äh, das weiterführen können, was wir uns vorgenommen haben. Und siehe da, jetzt kommen die Balkonanlagen. Was wir brauchen sind Flächen und Leute, die sagen, hier habt ihr eine Fläche, äh, hier können wir was aufstellen. Die Leute würden dann diese Anlage ähm, natürlich äh, umsonst bekommen, aber sie <lacht> können den Strom nicht selber verkaufen, ähm, sondern würden dann äh, das Geld äh, auch wieder aufs Konto bringen, sodass tatsächlich diese Anlage äh, wachsen kann, aber nicht eben an Ort und Stelle, sondern sie würde virtuell wachsen. Und wenn man das dann irgendwie noch digital und online darstellen kann, ich glaube, dann haben wir wieder die Idee des schnellen Brüters oder sagen wir mal des Solarbrüters. Wir haben diese Sache verbunden zu einer Zeit als Photovoltaik noch mehr oder weniger, naja, ich meine, eine ökologische Maßnahme war. Eine Maßnahme, die man, wo man nicht auf das Geld geschaut hat, sondern wo man gesagt hat, wir müssen das machen, weil wir was für den Klimaschutz machen müssen. Und deswegen sind alle die Geldgeber, ja, alle die Sponsoren, die dafür gesorgt haben, dass diese Anlage läuft, dass sie realisiert werden konnte. Sie haben alle ein schönes Stück Papier gekriegt, da steht drauf, Klimaschutzbrief, so dass man sich auch ähm, sagen kann, okay, ich habe was fürs Klima getan. Und ich glaube, die Verbindung zwischen dem politischen Anliegen und ähm, der technischen Realisierung von Photovoltaik, ich glaube, die hat eben das Geld zusammengebracht. Naja, und ich kann mir vorstellen, dass wir das in einem anderen auf einer anderen Ebene fortführen können. Eben dadurch, dass jetzt wieder ein bisschen Geld da ist und dass wir, sagen wir mal, drei, vier oder sogar fünf von diesen Balkonanlagen irgendwo installieren können und die Sache wieder wachsen lassen können. Martin, du bist hier Physiklehrer an der BWS? Chemielehrer. Chemie das war auf der ja? chemie <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, du rausgekommen. Ja, gut. Und du du die Anlage so ein bisschen ne? und kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, so viel kann ich zu der Anlage nicht sagen. Also nur, dass, dass wir als Schule hier gerne den Platz zur Verfügung gestellt hatten und auch damit gerechnet haben, dass sich das erweitert. Also das sind sieben Module hier von Energierad. Wir selber haben noch eine Anlage mit acht Modulen. Die sollte eigentlich auch wachsen, weil das Gebäude ist ja hier recht lang. Geworden. Wie gesagt, uns wurde dann ein Strich durch die Rechnung gemacht wegen der Statik. Und wir selber ja, hätten auch gerne da weiter investiert. Weil wir auch am Projekt abgedreht, dass das, das sagt. Die Schüler und Lehrer können Energie einsparen, also weniger Strom, Gas und Wasser verbrauchen. Und dann gibt es von der Stadt Oldenburg dafür Geld zurück die Ersparnisse und das hätten wir gerne da investiert. Jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen anders investieren. Und, ja. Also zwei Anlagen sind hier. Beide funktionieren einwandfrei. Übrigens seit 2004 und 2005 sind die beiden Anlagen. Das also stimmt alles. mit Wartungsfrei, und 20 Jahre problemloses Laufen, die ja auch bald verweisen schon. Da muss man auch sehen, was man dann mit dem Strom macht. Die Schüler haben auch was zu sehen und wir haben auch mal was zu zeigen, zumal wir unsere Anlage auch über die Homepage digital ablesen können. Ja. Wir machen hier mal einen Punkt an dieser Stelle. Wir stehen hier noch zur Verfügung für Gespräche. Danke für Ihr Interesse. Es hat uns gefreut und wir hoffen, dass wir Ihnen noch ein paar Fragen beantworten können. Vielen Dank.